E-Mail, krasse Frage hier, es geht darum, ja, ich arbeite so viel an mir, warum finden andere schneller eine Beziehung als ich, ähm, das, äh, was kann ich jetzt also überhaupt schon mal jemand gefragt hat ähm, und genau, letzte Woche übrigens noch, wo meine Ausbildung noch zum Frühbucherpreis erhältlich ist, meine hervorragende Liebeschipp-Ausbildung, ähm, Eifersuchtskurs, wo so geht los, und am Sonntagabend äh, machen wir 20 Uhr ein Live, wo es darum geht, äh, ganz neue, also krasse Neuigkeiten von Leadership äh, vorzustellen. Kommt unbedingt vorbei, ähm, auf äh, YouTube machen wir das. Genau, ja, also Nachricht äh, von Anna Tefkola. Äh, hallo Christian, vielleicht beinhaltet meine Frage noch alte toxische Energien, aber ich schaue seit 2018 dann Videos. Und habe damals auch schon die Kurse 0 und 1 gekauft. Nach meiner Trennung dieses Jahr im Februar habe ich fast alle Kurse nochmal gemacht, bis auf den Datingkurs. Sollst du auf jeden Fall machen, vor allen Dingen, weil es bei dir um Dating geht, ne? Auch, dann sollte man auch das ähm, Praktische nicht ganz vergessen. Es geht ja nicht immer nur um, um Energien und was weiß ich. Manchmal sind es auch wirklich einfach ganz, also hat mir zumindest in meinem Leben weitergeholfen, einfach ganz praktisches Dating-Wissen so, ne? So, ich versuche so neutral wie möglich auf meine vergangene Beziehung zu schauen, aber es gibt trotzdem etwas, was mich einfach stört. Vielleicht ist es noch zu sehr Ego, aber ich möchte das trotzdem einmal ansprechen. Alle Zuschauer hier auf meinem Kanal machen wahrscheinlich, auf deinem Kanal machen wahrscheinlich so viel Arbeit, wie es nur geht an sich selbst, um in Zukunft ein besseres und stressfreieres Leben zu haben. Ohne große toxische Elemente, das ist auch mein großes Ziel, aber es stört schon zu sehen, dass mein Ex ohne irgendwelche Arbeit an sich selbst viel schneller an eine Beziehung kommt als ich selbst. Ja, ich glaube, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das vielen im Kopf rumgeht, äh, könnte ich mir echt vorstellen, ja. Ähm ich wurde damals auch verlassen und zwar natürlich hart, danach durfte ich meinem Geld noch äh, hinterherlaufen, mir ansehen, wie ein neuer Partner schon am Start war und die Schuld für die Trennung auf mich allein abgeladen wurde. Ich habe schon sehr gelitten darunter, aber ich habe trotzdem auch meinen Anteil erkannt und daran gearbeitet. Jetzt geht es mir <lacht> soweit wieder gut, bis auf eben die Situation. Wenn man sieht, wie Leute, so scheint es zumindest, ohne irgendwelche Konsequenzen vom Universum alles erreichen, ist das irgendwie unbefriedigend. Wie siehst du das? Sorry. Äh, bin ich dann auch zu seinem Ego gefangen? Deine Kurse haben mir definitiv einige Aha-Momente beschert. Ich wünsche allen hier, dass ja auch sie ihren Preis vom Universum bekommen, aber manchmal denke ich, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, noch mehr zu tun. Na, das kann ja auch ein wichtiger Schritt sein in der eigenen Entwicklung, mal zu sagen, also ich kenne den Schritt auch, äh, mal zu sagen, nee, ich mache jetzt einfach nichts mehr, ist mir scheißegal, ich mache nichts mehr jetzt, ne? ich bin nicht mehr bereit, mich weiterzuentwickeln. Äh, das kann auch ein wichtiger Teil von diesem Loslassen sein, so, ne. Ähm... Die Wüste, wie du in deinem Buch benannt hast, scheint wirklich länger zu sein als gedacht und der Durst auf etwas Neues wird immer größer. Danke für deine Arbeit. Genau, ja, also da kann man eigentlich viel zu sagen. Jetzt müsste man natürlich noch mehr wissen, was ist deine spezielle Situation. Das ist tatsächlich bei der Frage ein bisschen schwer so allgemein zu sagen und äh, es gibt erstmal so zwei Ebenen, wo man so eine Frage beantworten kann. Man kann die sozusagen spirituell beantworten oder man kann sie psychologisch äh, oder datingmäßig, also so praktisch beantworten und praktisch ist es einfach so, dass äh, die Menschen, die halt die besten, also sagen wir mal so gute Dating-Skills haben, ähm, ja, also auch viele Leute, auch viele Menschen zugehen, ähm, gute Energetik haben, ähm, ja, nicht zu picky sind, ähm, was weiß ich, vielleicht wenn du auf einer App bist, ein gutes Profil haben, äh, selbstbewusst sind, was weiß ich, all diese ganzen Sachen haben wir auch schon vielfach besprochen, ähm, ja, haben natürlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Beziehung zu kriegen. Das habe ich aber schon allein hier schon fünf Sachen aufgezählt. Also das muss man immer gucken, woran liegt das? Also mal vielleicht sind deine Standards auch gestiegen. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die immer jemand Neues haben. Also kenne ich zumindest von Menschen, die ständig immer Neues haben. Also entweder ist es äh, jemand, der einfach äh, ja vielleicht prominent ist oder super gut aussieht, äh, der hat vielleicht ständig immer Neues. Ansonsten so die normalos, die ständig jemand Neues haben, haben häufig, nicht immer, ich will es jetzt auch nicht eben unterstellen, aber haben häufig auch sehr niedrige Standards. Die nehmen eben alles, alles mit so. ne Oder vielleicht hat dein Ex, ähm, weiß ich nicht, also jetzt nur aus psychologischer Sicht Glück gehabt. Ähm, dann kann man sagen, äh, ja, viele von, von euch hier hatten ja auch so egoistische, bis narzisstische Partner und das sind einfach gute Data und die Welt, fe ich, ich habe die Welt nicht gemacht, ne? die Welt feiert narzisstische Menschen, die Welt liebt und feiert narzisstische Menschen. Klar, wenn dann jemand mit denen zusammen ist, dann ist es äh, alles ganz schlimm und bla bla bla und geht schief, aber äh, die, Mensch, also die Menschheit liebt das. Also wie viel, ist auch egal, also ich bin überzeugt, dass, Viele Menschen, die ganz oben stehen an der Nahrungskette, egal in welchem Bereich, ähm, haben vielleicht so Tendenzen, so. ne? viele vielleicht auch nicht, Ich keine Ahnung, aber, also was ich so sehe, ich meine mich redet das auch mal ein bisschen auf, aber es ist, wie es ist, die Welt liebt das halt, die Welt liebt äh, Leute, die so, weiß ich nicht, total so selbstbewusst sind, ständig Drama äh, bieten und wenn man hier vom Außen zusehen kann, macht es ja auch ganz interessant sein, äh, aber ja, das könnte auch ein Grund sein, ne? so, ne. Ähm, wenn man es spirituell aufzieht, würde man halt sagen, naja, du hast halt die Anziehungspunkte, äh, die du gerade hast, warum auch immer. Ähm, das ist halt gerade dann deine So Vielleicht hast du auch bestimmte Aufgaben mitgenommen. Der eine hat sich vielleicht mehr mitgenommen, der andere weniger. Vielleicht geht es für dich jetzt für deine Ziele darum, mal eine Zeit lang Single zu bleiben. Äh, also aus spiritueller Sicht ist sozusagen nichts falsch. Alles hat irgendwie... Einen Sinn und ähm, ja, kann man jetzt befriedigend finden, die Antwort oder nicht? Was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist wieder was Psychologisches: äh, sich vergleichen bringt permanent Unglück. Ne? Permanent Unglück. Und wenn man dann noch anfängt, sich so zu äh, Geschichten zu erzählen, der hat es besser, ich habe es schlechter und, und, und ich vergleiche mich. Also, ich meine, machen wir Menschen alle gerne, ich äh, neige da manchmal auch zu und aber das erschafft eigentlich permanentes Unglück, also da kann nicht viel Gutes bei rauskommen, weil du auch nicht weißt, ähm, also du siehst ja nur bei bestimmten Menschen, vor allen Dingen bei Menschen, die vielleicht so nach außen orientiert sind, siehst du eben nur dieses Außen, was da innen drin äh, rumgeht, wie unglücklich die vielleicht innen drin sind, das weißt du doch gar nicht, ne, und ob die vielleicht... Vielleicht ist dein Ex inzwischen krank oder... Du weißt es ja gar nicht, ne? Und, wer ähm, ja, willst du wirklich mit dem tauschen? Das ist auch eine gute Frage, ne? Willst du wirklich äh, sein Leben haben? Ja, wenn du es haben willst, dann bin ich so wie er, ne? so Und äh, lebst so wie er und vielleicht hast du dann ähm, ähnliche Ergebnisse. Also ich finde tatsächlich, dass... Ähm, ja, also... Ist allein schon durch ein bisschen älter werden, ähm, ja, man hat höhere Ansprüche, es fällt mehr raus, man macht sich mit vielen Sachen nicht mehr zufrieden gehen, mag vielleicht auch mehr alleine sein. Aber, also ich tendiere tatsächlich zu so einer Mischung von diesen, für mich persönlich, von diesen spirituellen und psychologischen Ansätzen und glaube, ähm, ja, das ist schon, ich glaube nicht immer, dass alle Sachen Sinn machen, überhaupt nicht, aber ich glaube, dass wir unser Schicksal in die Hand nehmen sollten und uns möglichst wenig so Storys erzählen sollen, woran es liegt, dass irgendwas äh, klappt oder nicht klappt. Ich glaube, das bringt uns nicht groß weiter. Also, ich würde einfach so den Status quo annehmen und den, ich meine, jetzt in deiner Situation, warum hast du ausgerechnet den Datingkurs nicht? Ich könnte dich auch fragen, und also den Datingkurs machen, stoisch anwenden. Also ich jetzt auch nicht garantieren, äh, aber ich denke schon, dass das auch noch mal äh, eine gute Sache wäre und nicht äh, vergleichen, also weiß ich nicht. Also ich weiß nicht nur, dass jemand jetzt einen Partner nach dem anderen hat, heißt das nicht, dass der ein glücklicheres Leben hat, weil also auch im Minuspol ähm, oder wie auch immer man das nennen soll, ähm, sind die Menschen ja auch nicht glücklich in Beziehungen so. ne? Also, die Menge allein macht es ja auch nicht. Aber was denkt ihr dazu? Würde mich mal interessieren, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns heute Abend live und vielleicht auch in Karlsruhe. Haben wir eine Lesung eingestellt? Finde ich ja auch auf libysche.de im Februar in der Schauburg. Und freut mich auch, wenn ihr da kommt. In diesem Sinne, bis bald.